Ich kann auf zwei Fingern pfeifen. Ja, meine Welt. Und wisst ihr, worauf ich stehe? Na, auf meinem großen Edel. Überhaupt der Gangbus ist etwas, das man haben muss. Ich kann meinen Edel kitzeln, kann von einem Hund scheiße essen, ich kann glatt. Ich hab kann vor Schmerzen, ein kann halten. und ich pack ja, die die eine und ich habe die Größen und ich pack die ja, in die Ohren mit meinen Händen kann ich sprechen und wenn sein muss Äste brechen außerdem kann ich probieren zu Masten Good. Sure.